Hallo Leute, mein Name ist Raphael, ich bin Kardiologe und in diesem Video erzähle ich euch alles, was ihr über Kardiol wissen müsst. Kardiol ist ein 100% natürliches Nahrungsergänzungsmittel, das ihren Blutdruck kontrollieren und sogar ihr Leben retten kann, indem es sie vor Herzinfarkten und Schlaganfällen schützt. Bluthochdruck stellt eine ernste Bedrohung für Leben und Gesundheit dar und ist weltweit die häufigste Todesursache. Laut WHO-Statistiken sind über 40% aller Todesfälle auf Herzkrankheiten zurückzuführen. Daher ist es äußerst wichtig, die Behandlung rechtzeitig zu beginnen. Die meisten blutdrucksenkenden Medikamente haben nur eine symptomatische Wirkung auf den Bluthochdruck, so dass sie kontinuierlich eingenommen werden müssen. Kardiol wirkt auf die Ursache der Krankheit ein, indem es die Blutgefäße stärkt und ihre Elastizität erhöht. Es wirkt sofort nach der Einnahme und beseitigt alle Symptome der Krankheit. Im Jahr 2018 wurde vom National Heart Health Institute eine klinische Studie durchgeführt. Um die Auswirkungen von Cardiol. An der Studie nahmen 221 Personen unterschiedlichen Alters teil, die an Bluthochdruck litten. 98% der Teilnehmer waren nach den ersten zwei Wochen der Behandlung mit Kardiol frei von allen Bluthochdrucksymptomen. Cardiol hat eine leistungsstarke, natürliche Formel, die aus Weißdornblurt, Riboflavin, Cobalamin, Venen, Thiamin, Baldrianwurzel und Brennnesselwurzel besteht. Cardiol kann Ihr Leben retten. Sie können es online über den Link in der Beschreibung dieses Videos kaufen. Klicken Sie einfach auf den Link und Sie werden zur offiziellen Website des Herstellers weitergeleitet. Wo Sie Ihre Bestellung aufgeben können. Nachdem Sie das Formular ausgefüllt haben, warten Sie auf den Anruf eines Vertreters, der mit Ihnen zusammen entscheidet, wie viel Sie bestellen möchten. Cardiol ist nicht in Apotheken, bei Amazon, Aligo oder Zenio erhältlich, sondern nur auf der offiziellen Website des Unternehmens. Das Produkt wird in einem Labor, das alle EU-Qualitätsnormen erfüllt, mit moderner Technologie und den besten Zutaten hergestellt. Tausende von Kunden auf der ganzen Welt sind von den positiven Wirkungen von Cardiol beeindruckt. Dank seiner natürlichen Zusammensetzung kann Cardiol von jedem ohne Nebenwirkungen eingenommen werden. Aber beeilen Sie sich! Tausende von Menschen auf der ganzen Welt entdecken die erstaunliche Wirkung von Cardiol und bestellen bis zu sechs Stück oder mehr auf einmal. Um die Produktqualität zu erhalten, werden jährlich nur 2.000 Stück produziert. Dies bedeutet, dass die Nachfrage das Angebot schnell übersteigen kann. Deshalb müssen Sie schnell handeln und es kaufen, bevor der Vorrat zur Neige geht. Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt nur über die offizielle Website verkauft wird. Einen Link zur offiziellen Website finden Sie in der Beschreibung dieses Videos.